Hallo zusammen. Herzlich willkommen hier, hier Mattis Ich bin Dominik. Und ich bin Leon und wir zeigen euch heute die Lehrlogistik. Kommt doch mit! Zu den Tätigkeiten eines Logistiker gehören die Annahme und die Kontrolle der Waren. Sämtliche Produkte, die bei uns angeliefert werden, müssen ins System eingebucht werden. Im Fertigwarenlager werden die Produkte gelagert und für medizinische Operationen benötigt werden. Kundenbestellungen werden bei uns im SAP angezeigt. Von dort können wir die Aufträge entgegennehmen und auf unserem MDE-Gerät kommissionieren. Die internationalen Kundenaufträge kann ich am Computer auswählen und aus dem Lager nehmen. Wenn ich einen Kundenauftrag abgeschlossen habe, bringe ich die Ware in den wahre Verpackungsbereich. Dort werden Produkte nach Vorschrift etikettiert und verpackt. Ist ein Kundenauftrag fertig verpackt, wird das Päckchen durch die Bindemaschine gelassen, patentiert und ist somit versandbereit. Hey wir dein Interesse geweckt, dann mach die Mattis und profitiere von folgenden Vorteilen. Vom Leistungslohn, von 7 Wochen Ferien im ersten Lehrjahr, von 6 Wochen Ferien im zweiten Lehrjahr und wir direkt am Bahnhof. Bewegt mit uns die Zukunft. Tschüss!